Hallo zusammen, hallo Freunde, ich hoffe ihr habt mein voriges Video gesehen, zu diesem Zeitpunkt, jetzt habe ich es noch nicht gesehen, weil es noch nicht fertig ist und das Bild trocknet noch, das Bild mache ich ja jetzt kurz danach, weil ich noch Farbe übrig habe. Ich habe ja dieses Kunst, also das von Thomas Philips, habe ich reingemacht. ist ein Schlussanstrich normalerweise glänzend und wollte ja testen, ob es dann auch glänzt, wenn es trocknet. Und wie gesagt, ich weiß es noch nicht, mache jetzt aber noch ein Bild. Ich habe noch Kupfer dazu gemacht, weil mir das Bild ein bisschen zu fad war. Und lasst euch überraschen, ich werde einen Flip Cup machen, ich werde wahrscheinlich einen Swipe machen. Einfach ein schönes Bild und hoffe, dass das vorher geklappt hat, das Bild. <lacht> Dann wird das auch gut. Also lasst uns starten. Ich habe etwas mehr angerührt gehabt, weil es bringt nichts, wenn ich ein bisschen Farbe mache und die Hälfte von diesem Zeug rein, dann bringt es uns bei größeren Bildern ja auch nichts. Oh, was ich jetzt vergessen habe, um meinen Arm zu holen, das ist aber gleich passiert. Zack, zack, zack. Laute aufregung ihr seht ich bin immer doch jeden, bei jedem bild mal aufgeregt weil mir das einfach spaß macht und die muss anschauen denke ich mal auch und auch immer schön finde wenn ich euch etwas inspirieren kann so also das ist das kupfer da habe ich jetzt auch so circa 10 von dieser Acryla glänzend reingemacht. Das Bild ist auch 30x24 cm, also kein großes. Ups. Und ich habe ja in das Grün und in das Blau zwei Tropfen Cell äh, Creator reingemacht. Genau. So ja das ist schön hell, das ist gut, obwohl es so dunkel aussah. Und zwar haue ich den jetzt einfach dran. Genau nebendran. Da kenne ich nichts. Hole mir schon mal meinen kleinen Spachtel her. Den lasse ich langsam rauslaufen. Okay. Wieder viele Luftbläschen drin kommen, wir erhitzen das gleich mal, dann haben wir auch gleich die Zellen und die Luft und die Luftbläschen draußen. Das stinkt mir ja wie gesagt ein bisschen, aber gut, also mit den Luftbläschen. ein bisschen mit dem Bild. Ich soll jetzt vielleicht aber noch ein bisschen verteilen erst. fällt mir gerade so ein. So aber das reicht schon. mal auf doch ein bisschen mach mal ein noch etwas weiß drauf besser ist das Der war nicht gut, Dreht aber mal das Bild um. Nee, das lassen wir so. Nicht zu viel machen. Okay. Weil jetzt lassen wir es nämlich noch etwas laufen. im Bild. Die große Zelle wollte ich euch nicht verlieren. Und jetzt, wenn wir das soweit alles voll haben, lasse ich das wieder zurücklaufen. So, crazy. Schauen wir, dass wir die Kanten wieder zu haben. Okay, groovy. Also ein ganz einfaches Bild, aber abwarten. Komm, ich nehme mal den Brunner. Da will ich gar nicht mehr so viel. Aber sonst kommt zu viel raus. Okay, gut, das reicht schon. Ich lasse es jetzt mal wieder einwirken. Ihr werdet sehen, was da noch rausgekommen ist danach. Und dann zeige ich euch gleich von allem wieder. Und wie gesagt, ihr müsst immer beachten, das Kupfer auch kommt erst richtig schön raus, wenn es getrocknet ist. Für die, die es noch nicht wissen. Also bis gleich. So, Freunde. Ich habe es jetzt so circa 10 Minuten wieder einwirken lassen. Was ich ja cool finde. Diese großen Zellen, also wie gesagt mit dem Cell Creator gemacht und nur zwei Tropfen. Da habe ich ja geswiped. Das gibt auch cooles Netz. Ja, da müssen wir einfach wenn es getrocknet ist. Ich denke mal, das zeige ich euch dann auch, damit ihr auch den Unterschied mal wieder seht, wie es nass aussieht und dann natürlich, wenn die Farben richtig wieder kräftig rauskommen, getrocknet dann aussieht. Jetzt hier das getrocknete Bild. Ihr könnt es jetzt gleich auf den ersten Blick sehen, jetzt ist das Kupfer trocken und natürlich haben wir dann hier gleich eine schöne kontrastreiche Farbe, anders wie wenn es nass ist. Ihr seht vielleicht auch ein bisschen einen leichten Schimmer haben wir drin. Also ich denke mal, wie gesagt, wenn man mehr davon nimmt, wird es noch besser, aber auch, wie gesagt, dieser zweite Vorteil, dass die Zellen nicht so stark verlaufen. Also richtig gut eigentlich. Vor allem diese große Zelle hier rechts, ihr seht eigentlich, da ist, hat sich nicht viel verändert. Okay, dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen und dann bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss, bye.